Die Europäische Union will die heimische Chipindustrie massiv fördern. Mit einem milliardenschweren Subventionspaket soll die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hersteller vor allem gegenüber Asien gestärkt werden. Mehr dazu von Anja Kohl von der Frankfurter Börse. Die europäische Industrie, insbesondere die Autobranche, ist hochgradig von asiatischen chip abhängig. Die EU will diese Abhängigkeit verringern. Mit dem European Chips Act. Er umfasst Förderhilfen in Höhe von 43 Milliarden Euro für neue Chipfabriken, die den Eigenbedarf an Chips in der EU decken sollen. Letztlich will die EU bis 2030 ihren Weltmarktanteil an Chips verdoppeln, von aktuell knapp 10 auf dann 20 Prozent. Da überall Chips gebraucht werden, auch in Smartphones und Elektrogeräten, dürften dennoch zu wenig Chips zur Verfügung stehen. Konkrete Pläne für neue Chipfabriken in Deutschland gibt es bereits, doch ihr Bau wird Jahre dauern. Legt die EU nicht einen Zahn zu, werden zwangsläufig deutlich weniger Autos in der EU gebaut, warnt beispielsweise der Autoverband VDA.